Hallo, ich von der Regierung mit dem Update zum Umgang mit der Klimakrise. Wir wissen, ihr alle zählt auf uns beim Lösen des Problems, damit Menschheit genießen kann, was sie gerne tut, auf diesem Planeten zu leben. Aber wir sehen es ein, ja, wir sind das Problem. Und so sind wir gerade dabei, uns alle zu töten. Sieh, wie die Grafik wie ein Penis erklärt, wie gefickt wir sind. Dies ist, wo wir jetzt sind und wie wir schon sehen, bereits ziemlich gefickt mit massiven Feuer, Fluten, Hitzewellen, Heuschrecken, Bullshit. Das ist, was Wissenschaft meint mit Stopp hier. Oder wir sind gefickt, Punkt. Und das ist, wo wir aktuell hingehen. Oder wie Wissenschaft sagt, netto gefickt bis 2050. Gute Nacht. Versprechen die Reduzierung der Emissionen. Und wenn du all die Versprechen nimmst und zusammenrechnest, dann bringt es uns auf Kursrichtung. Immer noch ziemlich gefickt bis 2050. Und das, wenn wir die Versprechen halten. Großes Wenn, denn unsere großen Versprechen werden erfolgreich von Kohle-Lobbyisten blockiert. Andere sind nicht zweiteils als bla bla bla oder ein Plan gedruckt auf ein Pamphlet. Plan. -Flay. Unsere Versprechen und Pamphlet basieren also auf der Hoffnung, dass wir aussteigen aus der Emission Mit Technologien, die nicht funktionieren oder die es nicht mal gibt. Oder mit Technologien, die gibt und die funktionieren wie Bäume. Außer dass Bäume zum Wachsen Zeit brauchen, die wir nicht haben. Und Platz, den wir auch nicht haben. Ja, Bäume können brennen, was scheinbar häufig passiert dieser Tage, wegen des Klimawandels. Und wenn sie es tun, dann setzen sie gebundenen Kohlenstoff frei. Es heißt, der einzige Weg, unsere Versprechen zu halten, ist der Ausstieg aus den Emissionen. Aber tun wir das Gott nein, Subventionen in der Höhe von 11 Millionen Dollar pro Minute. Dies macht die Investitionen in Erneuerbare unattraktiv und verzerrt den Markt. Das ist warum eine riesige Lücke klafft zwischen Versprechungen und wo wir wirklich sind. Wir reden nicht über die Lücke, denn es bedeutete einen komplexen Prozess genannt. Ehrlich sein. Ehrlich sein würde meinen, zu sagen, dass wir scheitern. Das können wir nicht machen, denn dann müssten wir aufhören zu scheitern. Das bedeutete, fossile Subventionen zu beenden und keine Genehmigung neuer Öl-, Kohle- und Gasprojekte. Und zu jedem, der uns sagt, wir schadeten unseren liebsten Kindern, sagen wir: Wie können Sie es wagen? Also ehrlich sein ist keine Option für uns. Das ist der Grund, warum wir aufrufen zur nächsten besten Alternative, Netto Null bis 2050. Netto Null bis 2050 bedeutet, statt ehrlicherweise in diesem Jahrzehnt zu wählen diesen Pfad, lassen wir das ehrlich sein bis zur letzten Minute und wählen diesen Pfad stattdessen. Wie du siehst, beides führt zu Netto Null in 2050, aber es sind sehr verschiedene Reisen, denn dieser Pfad bringt so viele Emissionen in die Atmosphäre. Und dieser Pfad bringt dreimal so viel. Und da die Emissionen der Grund für die Erwärmung des Planeten sind, überschreiten wir den Stopp oder wir sind gefickt. Das Risiko: irreversible Kettenreaktionen außerhalb unserer Kontrolle. Das ist der aufregende Teil unseres Experiments mit dem einzigen Planeten, der uns das Leben ermöglicht, im, Im gesamten beliebigen Universum. Universum. Nur damit wir ein paar Billionäre noch reicher machen. Nennen wir das Aber gerne können Sie uns jederzeit ablösen, wenn Sie mögen. Denn Sie sehen hier die Gefangenen der fossilen Industrie, gescheitert an moralischer Schwäche und einem Mangel an Visionen. Wahrscheinlich schaffen wir es, uns alle zu töten. Das war eine Nachricht von ihrem Regierungsfranchise. Authorized by the Department for Bla Bla Bla.